Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Herr Kollege Schaus, ich wollte den Redner vorhin nicht unterbrechen. aber Wir sollten uns darauf verständigen, dass wir auch bei Zwischenrufen etwas auf die Wortwahl achten. Für die Landesregierung, Herr Staatsminister Al-Wazir, bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bevor ich zu den konkreten Punkten komme, die sich mit den Verspätungslandungen nach 23 Uhr beschäftigen, würde ich gerne noch einmal darauf eingehen, was der Kollege Weiß, die Kollegin Wissler und die Kollegin Faeser vermehrt inzwischen Zwischenrufen gesagt haben, ich hätte Ryanair hier angelockt. Also, da sagt er auch noch, ja klar, der Kollege Weiß. Herr Kollege Weiß, Sie sind ja eigentlich ein netter Kerl. Das will ich ausdrücklich sagen. Ja, eigentlich ist er ein netter Kerl. Aber es gilt für ihn der schöne Satz, der übrigens nicht von Jan Delay, sondern von Oedön von Horvath ist. Eigentlich bin ich ganz anders. Ich komme nur so selten dazu. Also so viel an dieser Stelle. Ich will an dieser Stelle noch einmal sagen: Ich will an dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, jemanden zitieren. Zitat. Wir haben den Minister ausdrücklich nicht aufgefordert, die Entgeltordnung abzulehnen. Ich habe auch am Dienstag gesagt, ich bin politisch der Auffassung, dass die Firma Ryanair mit ihren Bedingungen die falsche Airline am Frankfurter Flughafen ist. Dass wir uns angesichts von 40 Low-Cost-Carriern in Europa mit dem Thema beschäftigen müssen, ist völlig unstrittig. Es ist auch klar, dass man keinen über eine Entgeltordnung herausschmeißen kann. Das ist wörtlich Thorsten Schäfer Gümbel am 24. November 2016 hier an diesem Pult, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und er, fügt, und er fügt übrigens noch hinzu, dass es darauf geht, da ich weiter und er weist darauf hin, dass es darauf ankommt, und er weist auf eine Anhörung hin, 12. Dezember 2016, mit der Vereinigung Cockpit, mit UFO und mit Verdi genau zu der Frage durchführen, wie wir einen fairen Wettbewerb in der Luftverkehrswirtschaft einführen. Da stimme ich ausdrücklich zu, lieber Kollege Dorsten-Schäfer-Gümbel, liebe Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Aber ich stelle fest: Erstens, Ryanair ist eine in Europa zugelassene Fluggesellschaft. Zweitens ob die mir sympathisch oder nicht sympathisch ist, spielt rechtlich keine Rolle. Ich persönlich bin einmal vor vielen, vielen Jahren mit dieser Fluggesellschaft geflogen und danach nie wieder. Und ich weiß warum, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber das ist rechtlich nicht von Belang. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jede in Europa zugelassene Fluggesellschaft kann sich um einen Slot am Frankfurter Flughafen bewerben und wenn sie ihn zugeteilt bekommt, dann kann sie hier landen und starten. Alles andere ist Unsinn, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wer irgendwas anderes behauptet, erzählt Unsinn, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zweiter Punkt. Zweiter Punkt. Und da werde ich langsam ärgerlich. Keine Zwischenfragen, du kannst du noch einmal melden. Das nicht ja, dann ist das auch nicht mein Problem. So. Dann, dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, an diesem Punkt werde ich wirklich sauer. Wenn Sie einmal genau zugehört haben, Herr Kollege Weiß, was der Kollege Weiß hier erzählt hat, wenn Sie das noch einmal nachlesen, dann werde ich wirklich sauer. an dieser Stelle ist das auch eine Erklärung, was das Problem der SPD insgesamt ist. Erst doch erst den Ausbau mit beschließen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, sich dann über den Lärm beklagen dafür sein, dass Low-Cost-Carrier kommen, dann aber sagen, um Gottes Willen, das ist aber einer, den mögen wir nicht, wieso ist der da, und zusätzlich dann noch sagen, Skandal, da landen welche nach 23 Uhr, einfordern, dass man etwas tut. Und Wenn man dann etwas tut, sagen, oje, oh oje, oh da könnten ja Airlines negativ davon betroffen sein. Das ist exemplarisch das Problem der SPD, was wir hier gerade gesehen haben. So, und Jetzt zu den eigentlichen Punkten. Also, Nachtflugverbot, Nachtflugbeschränkungen. Bei jedem Start nach 23 Uhr braucht es eine Einzelgenehmigung der hessischen Luftaufsicht. Da gehen wir sehr restriktiv vor. Bei Landungen zwischen 23 und 24 Uhr braucht es diese Einzelgenehmigung nicht braucht es diese Einzelgenehmigung nicht, sondern die Landung ist erlaubt, wenn sie sich nicht schon aus der Flugplangestaltung ergibt. Nach 0 Uhr braucht es wieder diese Einzelgenehmigung. Frau Kollegin Wissler hat ja genau so einen Fall genannt, wo gesagt wurde, hier wird nicht gelandet. Übrigens, seit Anfang April sind ein gutes Dutzend Ryanair-Flüge in Frankfurt nach 0 Uhr nicht runtergelassen worden, sondern zum größten Teil auf dem Hahn gelandet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir, ich darf Sie an die vereinbarte Redezeit erinnern. Ich will, ich, will, ich, will an sagen, ich will an dieser Stelle sagen ausdrücklich, so steht es im Planfeststellungsbeschluss, die Verspätung ist dann allerdings wirklich als Ausnahme gedacht für besondere Umstände, also Wetter, besondere Vorkommnisse oder was auch immer und darf sich nicht aus der Flugplangestaltung ergeben. Ich bin mit der momentanen Verspätungssituation alles andere als zufrieden. Sie ist schlecht nach 23 Uhr. Sie ist sehr, sehr schlecht. Wir haben momentan zu viele Verspätungslandungen zwischen 23 und 24 Uhr, allerdings im Durchschnitt im April beispielsweise 2,4 Landungen pro Nacht. Deswegen will ich das durchaus noch einmal sagen. Das ist noch weit entfernt von den 7,5, die im Planfeststellungsbeschluss gibt. Ich sage das ausdrücklich, ich wiederhole es auch hier. Wenn wir sehen, dass dort etwas passiert, was so nicht gedacht war im Vorhinein und wenn wir auch sehen, dass bestimmte Ausnahmen, Stichwort 7,5 als Auflagenvorbehalt, weit dass man da weit von entfernt ist, dann kann man sich auch langfristig überlegen, was man an diesen Regelungen vielleicht ändern kann. Dazu stehe ich, aber Herr Kollege weiß, das gilt dann für alle, nicht nur für eine Fluggesellschaft. Das gilt dann für alle. So. Und ich will das an der Stelle noch einmal sagen, wir hatten mit Ryanair im letzten Winterflugplan ein Problem. Stichwort viel zu oft Verspätungslandung nach 23 Uhr. Sie erinnern sich, im November waren es 35, im Dezember waren es wieder 35. Wir haben dann sehr ernsthafte Gespräche geführt, den Druck sehr deutlich erhöht. Im Januar waren es 19, im Februar waren es noch 9. Wir dachten, wir seien da auf einem guten Weg, und auch Ryanair habe endlich verstanden, dass das der Flughafen Frankfurt ist und nicht der Flughafen Frankfurt-Hahn. Wir mussten dann feststellen, dass mit Beginn des Sommerflugplans die Probleme wieder aufgetreten sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da haben wir oft genug darüber geredet. Das war der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt leiten wir ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Ich muss sagen, es ist das erste Mal überhaupt, dass gegen eine Fluggesellschaft ein solches Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wird. Wie man dann auf die Idee kommen könnte, die Landesregierung würde sich von Ryanair auf der Nase rumtanzen lassen, das verstehe ich wirklich nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir genau das jetzt machen, was vorgesehen ist. Wir haben zwei Flüge, nämlich die Flüge nach London Stansted und Barcelona, die sehr, sehr oft verspätet sind, wo der Verdacht zumindest sehr nahe liegt, dass sich das schon aus der Flugplangestaltung ergeben könnte. Genau diese haben wir nicht an irgendwen abgegeben, sondern der zuständigen Behörde für diese Verfahren übergeben, zur Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens, so wie es das Gesetz vorsieht. Ich will an dieser Stelle sagen, wir halten den Druck hoch, und wir halten den Druck aus guten Gründen hoch. Und Der Druck zeigt auch erste Wirkung. Ryanair hat uns letzte Woche Ryanair, Ich wollte gerade sagen, Ryanair hat uns letzte Woche mitgeteilt, dass ab Juni zwei Flüge vorverlegt werden. Der Stansted-Flug, der bisher planmäßig eine Ankunftszeit von 22.30 Uhr bzw. 22.35 Uhr hat, wird auf 22.10 Uhr vorverlegt. Der Catania-Flug, bisher 22.30 Uhr, wird ab 7.06 um 21.15 Uhr von Ryanair mit der planmäßigen Ankunftszeit Angegeben. Das sind gute Nachrichten, wenn planmäßige Landungen vorverlegt werden. Aber ich will ausdrücklich sagen, die müssen dann auch dazu führen, dass die 23-Uhr-Grenze nicht mehr gerissen wird, dass das dann auch wirklich stattfindet. Ich kann Ihnen an dieser Stelle sagen, bei Ryanair zählen für mich nur noch Taten und keine Ankündigungen mehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Das heißt, wir suchen jetzt auch die rechtliche Klärung. Es ist weiterhin so, dass jeder verspätete Flug aus London, Stansted und Barcelona ans Regierungspräsidium gemeldet wird. Die rechtliche Klärung findet jetzt statt. Das sind Verbindungen, die so knapp geplant werden, dass schon kleinste Unregelmäßigkeiten zu Verspätungen am späten Abend führen, mit dem Planfeststellungsbeschluss vereinbar. Das prüft jetzt das Regierungspräsidium Darmstadt als zuständige Behörde erwiesene Verstöße und ich sage erwiesene Verstöße, weil noch ist es wie immer ein offenes Verfahren. Erwiesene Verstöße gegen genau diese Regelungen können mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 € geahndet werden. Außerdem kommt bei erwiesenen Verstößen auch die Einziehung des Wertes der Taterträge in Betracht. Das wären z.B. die Kosten, die im Fall einer Ausweichlandung an einem Flughafen ohne Nachtflugbeschränkungen bei Ryanair entstanden wären. Und natürlich Sie sagen es muss sofort passieren. Manchmal wünschte ich mir auch die Freiheit, hier fordern zu können und nicht am Ende Ergebnisse bringen zu müssen. Aber ich stehe in der Verantwortung. Ja, das war meine Entscheidung und ich stehe auch zu dieser Entscheidung, lieber Kollege Wilken, weil ich nehme die elfte Feuerbachthese von Marx im Gegensatz zu dir ernst. Philosophen haben die Welt immer nur unterschiedlich beschrieben. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern und dafür muss man in die Verantwortung gehen. Das sollte sich auch die Linksfraktion mal überlegen. Also, ich habe in einem Kommentar gelesen, die Behörden, ich habe in einem Kommentar gelesen, die Behördenmühlen würden zu langsam malen. Ich sage Ihnen ausdrücklich, wir wollen ein rechtssicheres Verfahren, wir wollen die juristische Klärung und wir haben dieses Verfahren in Gang gesetzt. Ich bin mir auch sicher, das ist nun die Freiheit des Kommentars, ich liebe die Pressefreiheit, wenn wir in diesem Verfahren einen Fehler machen würden. Damit die Behördenmühlen schneller malen würden, dann würden dieselben Kommentare sagen, wie konnten die so blöde sein, in diesem Verfahren den Betroffenen nicht genügend Zeit zur Stellungnahme zu geben. Wir hatten übrigens in Sachen Biblis einen ganzen Untersuchungsausschuss zu dieser Frage. Also, wir machen das ganz ordentlich und rechtsstaatlich, wie sich das gehört. Frau Wissler, ich bin nicht Putin, ich bin nicht Erdogan, ich bin auch nicht Maduro. Maduro, ich halte mich an Recht und Gesetz. Und das ist gut so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ausdrücklich, wir haben übrigens ein generelles Problem von Verspätungen, ein generelles Problem von Verspätungen insgesamt. Nach der 23-Uhr-Grenze in Frankfurt fällt es ganz besonders auf, weil wir hier im Vergleich zu anderen Flughäfen härtere Beschränkungen haben. Aber wir haben insgesamt ein Problem momentan. Das will ich Ihnen auch sagen. Jedes achte Passagierflugzeug in Frankfurt ist mehr als eine halbe Stunde zu spät gelandet. Es fällt halt auf bei den Landungen nach 23 Uhr. Wir haben im europäischen Luftraum momentan ein Problem. Ich will an dieser Stelle sagen, das kann man nicht einmal eben mit einer Aktuellen Stunde im Hessischen Landtag lösen. Aber wir werden auf europäischer Ebene dafür kämpfen müssen, dass dieses das Problem, dass wir seit Jahren über den sogenannten European Single Sky reden, aber in der Realität weiter unglaublich viele unterschiedliche Luftaufsichten zuständig sind, unterschiedliche Flugsicherungen zuständig sind, es unfassbar viele militärische Sperrgebiete gibt und am Ende zu sagen, ein Problem insgesamt mit Pünktlichkeit herrscht, das müssen wir auch angehen. Das hilft am Ende geplagten Anwohnerinnen und Anwohnern und es spart im Übrigen auch Kerosin. Auch das wäre eine gute Nachricht. Und natürlich ist klar, dass wir uns auch Gedanken machen müssen über die Frage, was wir noch dazu beitragen können, Anreize zu schaffen, pünktlich in Frankfurt zu landen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben bisher, ich will Ihnen das mal sagen, vielleicht wissen Sie das nicht, wir haben bisher Lärmentgelte, die für Landungen in Frankfurt bezahlt werden müssen. Eine B737800 zahlt ein Lärmentgelt, wenn sie um 20 Uhr kommt, von 124 um 22.30 Uhr. In der Randstunde der Nacht zahlt sie 50 mehr, nämlich 62 € mehr. Und wenn sie nach 23 Uhr kommt, zahlt sie 200 mehr, nämlich einen Aufschlag von 248 €. Das ist schon sozusagen richtig angelegt, dass es dort Unterschiede gibt. Aber natürlich kann man sich immer Gedanken machen, ob man daran noch etwas verändern kann. Ich sage Ihnen aber auch, das müsste die Fraport beantragen. und Wir müssten dann prüfen, ob es mit Gebührenrecht vereinbar ist. Man kann sich da noch viel überlegen. Aber was nicht funktioniert, ist, Herr Kollege Weiß, erst für den Ausbau sein, sich nachher über den Lärm beschweren, erst für low cost carriers sein. nachher sagen, es ist der Falsche, erst sagen, es muss gehandelt werden, wenn sie nach 23 Uhr kommen, und nachher sagen, aber es darf den Airlines nicht wehtun. So funktioniert verantwortliche Politik nicht. Vielen Dank, Herr Minister. Wir starten in die zweite Runde mit einer Redezeit von zehn Minuten pro Fraktion. Ich erlaube mir deshalb, bevor ich das als Erstes dem Abgeordneten Schaus das Wort erteile, den Hinweis. Ich war in der vergangenen guten Stunde sehr großzügig, was die Redezeit angeht. Gehen Sie davon aus, das ist vorbei für diese zweite Runde. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe nicht die Absicht, zehn Minuten lang darüber zu reden, aber wir werden einmal schauen, wie lange sozusagen der Dialog hier dauert. Herr Minister, Herr Kaufmann, ich wende mich ausdrücklich an Sie. Sie haben ja beide davon gesprochen, dass wir kein Nachtflugverbot haben, sondern eine Nachtflugbeschränkung. So, sei es drum. Und da sollten wir zumindest einig sein. Deswegen weiß ich, also mir ist ja nicht klar, warum Sie dieses Argument hier eingeführt haben, Sie zuerst, Herr Kaufmann, und die so besonders betont haben, als sei das sozusagen ein schlechteres Recht. Ich glaube, dass die, Betroffenen, ich glaube, dass die ja, nein, ich glaube, dass es den Betroffenen, Herr Kaufmann, ja, die nachts kurz vor zwölf aus dem Schlaf gerissen werden, wurscht egal ist ob wir ein Nachtflugverbot haben oder eine Nachtflugbeschränkung. Das ist sozusagen eine Spitzfindigkeit finde ich, in der juristischen Debatte, die in der Realität genau das Problem wegdiskutieren will. So habe ich es jedenfalls verstanden. Weshalb muss man das betonen? Und Soll es insgesamt doch darum gehen, dass das, was der VGH das will ich noch einmal betonen, seinerzeit in der Entscheidung mit den sechs Stunden Nachtruhe, so will ich es jetzt auch einmal bezeichnen, damit wir da nicht in eine Diskussion kommen, dass das auch eingehalten wird und dass das jeden Tag eingehalten wird. Herr so, da merke ich bei jeder Diskussion, hier, Herr Minister, also noch einmal zu rhein -Ehr. Ursache und Wirkung: linke Tasche, rechte Tasche. Wir wissen, die Landesregierung ist größter Anteilseigner von rhein -Ehr. Von Fraport. Entschuldigung, von Fraport. Ja. So. Größter Anteilseigner von Fraport. Gemeinsam mit der Stadt Frankfurt haben Sie die Mehrheit. So. Jetzt sagen Sie, so kommt es mir vor. Ja. Na ja, da muss Fraport dies beantragen, da muss Fraport jenes beantragen. Da warten wir einmal ab, und dann müssen wir das eventuell genehmigen oder dann werden wir das prüfen. So. Wer? Wer nimmt denn sozusagen die Rechte der Anteilseigner hier wahr? Also Sie zum Beispiel, Herr Kaufmann im Aufsichtsrat der Fraport, sind damit beauftragt, andere auch. Und da würde ich ganz gern einmal wissen, ohne den Geheim, sozusagen ohne die Vertraulichkeit zu verletzen, was Sie denn eigentlich da tun. Weil wir, meine Damen und Herren, haben uns mit den Betroffenen von den Bodenverkehrsdiensten, die Rhein er abfertigen, getroffen und haben uns einmal erläutern lassen, wie dieses Abfertigungsverfahren in 25 Minuten stattfindet. Ich weiß nicht, ob Sie das auch getan haben, als Vertreter der Anteilseigner, Herr Kaufmann, oder Sie, Herr Minister. Alle Betroffenen haben uns gesagt seinerzeit gesagt, in 25 Minuten ist das nicht zu leisten. Das ist nicht zu leisten. das ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Das ist nämlich die Frage, wer hat denn hier sozusagen genehmigt, nicht nur wer hat Reiner angelockt, das war der Anteilseigner Fraport, für den Sie, Herr Kaufmann, unter anderem im Aufsichtsrat sitzen, angelockt, zugegebenermaßen, auch mit Rabatten, die dann. Ja, von Fraport, die Sie ja im Aufsichtsrat vertreten, die Anteilseignerseite, dem Ministerium vorgelegt wurde und dann ja auch genehmigt wurde. Also, das ist ein schönes Spielchen. Ja? So, auf der einen Seite wird sozusagen die Verantwortung zu Fraport geschoben, ohne unter Auslassung, sozusagen, wem Fraport gehört. Und dann sagt der Minister, Na ja, ich habe das rechtlich prüfen müssen, aber die Rabatte die mussten wir dann gewähren. Das ist der Punkt, und das ist der Ausgangspunkt des Problems. Rein, er hätte niemals genehmigt werden dürfen, eine Abfertigungszeit von 25 Minuten an keinem Flughafen und schon gar nicht Frankfurt am Frankfurter Flughafen. Da erwarte ich von Ihnen Ehrlichkeit und Offenheit, auch was Sie dazu unternommen haben, dies von Anfang an zu unterbinden. Herr Minister, Herr Minister Al-Wazir, ich will Sie, weil Sie sich ja auch immer als als Offenbacher sozusagen auch in der Öffentlichkeit dastehen. Ich will Sie erinnern an die einstimmige Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung Offenbach, die seinerzeit Sie aufgefordert hat, diese Gebührenordnung nicht zu genehmigen. Einstimmig, auch mit den Stimmen der Grünen im Stadtparlament in Offenbach. Die wussten, was das bedeutet, weil sie wissen ja selber als Offenbacher. Wie stark die Bevölkerung davon betroffen ist. Und insoweit. Insoweit kann ich nur sagen, das Spielchen linke Tasche, rechte Tasche, und wir haben nichts damit zu tun, weil das eine müssen die einen beantragen, das andere müssen wir nur genehmigen, und da müssen wir sozusagen auf Rechtsstaatlichkeit achten. Das ist ja sozusagen die Linie Ihrer Argumentation, Herr Kaufmann, seitdem Sie da im Aufsichtsrat sitzen. Ich, kenne Sie kaum, ich erkenne Sie kaum wieder, muss ich sagen, also in der Flughafenfrage. Also, so viel, so viel äh, wie soll ich sagen, Spitzfindigkeit, ja? So, so viel Spitzfindigkeit. Zugunsten Fraports. wie aus der GRÜNEN-Fraktion, habe ich in den letzten Jahren noch nicht erlebt. Das müssen Sie sich anrechnen lassen. Ich will Ihnen mal etwas sagen. Wenn es um Arbeitnehmerfeindlichkeit geht, Herr Boddenberg hat es ja angesprochen, dann ist der Vorwurf an uns völlig unberechtigt. Es geht doch darum, dass Ryanair hier Regelungen schafft, die alle anderen Fluggesellschaften unter Druck setzen. Ich nehme Sie nicht aus der Verantwortung heraus, weil Sie das ja ermöglicht haben mit dieser Genehmigung, mit diesem Anlocken und mit der mit der Festlegung auf 25 Minuten oder der Akzeptanz von 25 Minuten Abfertigungszeiten, dass Sie diesen Druck damit erzeugt und auf alle anderen Fluggesellschaften, insbesondere auf die innereuropäischen, ausgeweitet haben. Das ist Ihre Verantwortung. Die Verantwortung der Sozialdemokraten ist in der Tat, sich für den Ausbau des Flughafens ausgesprochen zu haben. Da teile ich Ihre Kritik im Übrigen. Das ist gar nicht der Punkt. Die teile ich. da finde ich es auch schwierig, sozusagen, das außen vorzulassen und dann die Diskussion nur weiterzuführen. Aber Ihre Verantwortung und zu Ihrer Ehrlichkeit gehört es in der Tat auch dazu, diesen Part, der ausstrahlt von Ryanair jetzt am Frankfurter Flughafen in besonderer Weise, nämlich dass Druck entsteht auf andere Fluggesellschaften genau die Abfertigungszeiten zu reduzieren, damit auf die Arbeitsbedingungen des Bodenpersonals, damit auf die finanzielle Situation von Fraport usw. So das können Sie nicht wegdiskutieren. Das ist Ihre Verantwortung als Land Hessen in diesem Unternehmen. Das ist Ihre Verantwortung auch als Politikerinnen und Politiker. Insofern sage ich Ihnen, wir sind nicht arbeitnehmerfeindlich, in keinster Weise, wenn wir das thematisieren. Arbeitnehmerfeindlich sind diejenigen, die ausschließlich sozusagen diese Diskussion filetieren und dann auf rein schauen und sagen, ja, da können wir doch nichts machen. Das ist doch eine unternehmerische Entscheidung. Ja, Sie haben es Ihnen doch erst ermöglicht, diese unternehmerische Entscheidung zu treffen. Das ist Ihre Verantwortung. Von daher bleibe ich dabei. Wir lassen uns nicht mehr abspeisen, meine Damen und Herren mit Versprechen, mit Redewendungen, mit juristischen Spitzfindigkeiten, die hier sozusagen Pirouetten drehen, im Zusammenhang mit Flughafen und Braport seit Jahren, seitdem Sie in der Regierung sind, Frau Dorn. Ja, rein... ja, so. ja. Weshalb sagt denn der Herr Minister Al-Wazir, weshalb weist er denn in einem Nebensatz darauf hin, dass derzeit ja nur 2,4 Ausnahmen pro Nacht äh, äh, sozusagen stattfinden, aber 7,5 könnten es sein nach dem Feststellungsbeschluss. sein. Das hat doch zwei Komponenten. Die erste Komponente, die kennen wir, die ist: Wir haben damit nichts zu tun. Das ist ja vorher passiert. Und die zweite Komponente ist: Ist ja gar nicht so schlimm. Es könnte ja noch viel schlimmer kommen. Beides sind Beruhigungspillen, die Ihnen eigentlich nicht anstehen nach Ihrer sozusagen politischen Vergangenheit in dieser Flughafenfrage. Und deshalb finde ich, dass Herr Abgeordneter, Sie haben noch maximal 30 Sekunden. Ich weiß, Herr, Herr Präsident. Deswegen finde ich es schäbig, in dieser Art und Weise zu diskutieren und von Ihrer eigenen Verantwortung abzulenken. Tun Sie endlich etwas. Sie haben seit Monaten, schauen Sie zu, Herr Minister, wie fraport hier das Nachtflugverbot verletzt. Deswegen diskutieren wir das, und deswegen werden wir das weiter in den Landtag hineinbringen, um Druck zu erzeugen, damit Sie sich endlich bewegen. Vielen Dank, Herr Abg. Schaus. Es waren exakt zehn Minuten. Als nächstes spricht Herr Fraktionsvorsitzender Schäfer-Gümbel für die Fraktion der Sozialdemokraten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Nach der außerordentlich zugewandten, völlig frei von Hochmut, vorgetragenen Rede des Wirtschaftsministers – und ich melde mich selten, wenn er hier im Parlament geredet hat – fühle ich mich gezwungen und ein Stück weit herausgefordert, ein paar Bemerkungen zu machen. Der erste ist – Da stimme ich ihm zu –, eine Aktuelle Stunde ist in der Tat nicht ganz der geeignete Ort, über diese komplexe Frage der weiteren Entwicklung des Frankfurter Flughafens zu reden. Deswegen erlaube ich mir, glaube ich, zum achten oder neunten Mal in dieser Periode den kleinen Hinweis, ich hätte mir in den letzten viereinhalb Jahren einmal eine Regierungserklärung zur Entwicklung des Frankfurter Flughafens gewünscht, dann hätten wir nämlich Mal ernsthaft und am Stück ausgehend von Ihren Vorstellungen und all den historischen Ereignissen, die Sie produziert haben, über die weitere Entwicklung des Frankfurter Flughafens diskutieren können. Sie haben davon ganz bewusst Abstand genommen. Sie haben – das ist jetzt nicht Ihre Verantwortung, sondern die des Ministerpräsidenten – auch vor dem Hintergrund von verschiedenen Verabredungen die gemeinsamen Grundlagen eines Flughafenkompromisses, und der weiteren gemeinsamen Schritte Abstand genommen. Das ist Ihre politische Entscheidung. Ich will es nur auch noch einmal festgehalten haben. Zweitens. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass der Frankfurter Flughafen, die Fraport AG, die Gebührenordnung beantragt hat. Ich will allerdings zumindest den kleinen Hinweis geben, dass vorher der Vorstand der Fraport, wenn man es jetzt ein bisschen polemisch beschreiben würde, Ryanair ein halbes Jahr vorher hinterhergerannt ist und inständig gebeten hat, an den Frankfurter Flughafen zu kommen. Da ist der Hinweis dann zur Anteilseigentümerstruktur schon auch richtig. Die Wahrscheinlichkeit, dass das völlig unabgestimmt und ohne jede Vorbemerkung mit der Landesregierung auf den Weg gebracht wurde, das halte ich zumindest für nicht sehr wahrscheinlich. Ich kann es nicht belegen, aber dass in dieser Entscheidung bei der Sensibilität, die das Thema Flughafen auch bei den Koalitionsverhandlungen gespielt hat, es überhaupt keine Form von Rückmeldung und Rückversicherung gegeben hat, das halte ich, wie gesagt, für sehr unwahrscheinlich. Dritte Bemerkung. 724, 724 Landungen im Jahr 2017 zwischen 23 und 24 Uhr. Die Anzahl der Landungen zwischen 23 und 24 Uhr hat sich in den letzten drei Jahren verdoppelt. Es hat nicht Florian Rentsch geschafft, dem man hier alles Mögliche in der Flughafendebatte immer und immer wieder auch von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN vorgehalten hat, sondern es war an dieser Stelle diese Landesregierung, die diese Entwicklung, auch das will ich freundlich formulieren, zur Kenntnis genommen hat. Vierte Bemerkung. Kollege Al-Wazir hat ja ausführlich zitiert und in der Regel erkenne ich die Zitate, die vorgetragen werden, weil es auch erkennbar ist in der Absicht. Erkennbar ist. Zu dem vermeintlichen SPD-Problem komme ich gleich, indem ich habe darauf hingewiesen habe, dass. In der Tat, auch vor dem Hintergrund der Erklärung des Ministers, zur ersten Einschätzung vor dieser Debatte und in meinem extrem hohen Grundvertrauen in die Person von Tarek Al-Wazir, ich keine Veranlassung habe, zunächst an den Ausführungen der Landesregierung und des Ministers zu zweifeln. Der Kollege Al-Wazir hat allerdings vergessen zu zitieren, was ich zwei Parlamentsrunden später erklärt habe, nach einer Anhörung und einer externen rechtlichen Bewertungen, die wir eingeholt haben, dass es mindestens Teilmomente der Gebührenordnung gibt, die man hätte sehr wohl anders machen können. Das habe ich hier ausdrücklich ausgeführt. Es wäre zumindest redlich gewesen, das in dieser Debatte mit einzuführen, weil den Eindruck zu vermitteln, dass sozusagen wir diejenigen sind, die da keine Ahnung haben, und eigentlich seine Position stützen, ohne zur Kenntnis zu nehmen, dass wir das überprüft haben und inzwischen zu einer zumindest in Teilen anderen Einschätzung kommen, ist nicht redlich in so einer Debatte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Damit komme ich fünftens zu dem angeblichen SPD-Problem beim Frankfurter Flughafen. Ich will das, ja, Sie haben ja Peter Feldmann in den letzten Wochen häufig hier im Parlament gelobt. Das habe ich die letzten drei Jahre immer anders verstanden. Aber zur Flexibilität Ihrer Argumentation habe ich ja, ja, ja, ja, ja. ja doch das haben Sie mehrfach hier beim Thema Kindergarten und Gebühren. Ja, also, also ich bin nicht so vergesslich, Herr Boddenberg. Also in der Regel merke ich mir, was hier gesagt wird, und in aller Regel nehme ich es sogar ernst das gilt an der Stelle ich will nur auf die Widersprüchlichkeit mancher Argumentationen hier im Haus verweisen. Ich will unsere Position noch einmal und zwar so wie ich das seit 2004 immer und immer wieder hier in diesem Parlament gemacht habe, noch einmal zusammenfassen. Die hessische SPD stimmt dem Ausbau des Frankfurter Flughafens und den Bedingungen des Mediationsergebnisses ausdrücklich zu. Das haben wir teilweise in erbitterten und schwierigen Debatten innerparteilich für uns geklärt. Wir haben auf der Grundlage des Mediationsergebnisses, Sie brauchen Sie sich nicht zu melden, Herr Boddenberg, ich beantworte jetzt keine Zwischenfrage, sondern ich trage jetzt erst einmal ein Stück vor. Wir haben dann Immer und immer wieder, und zwar vor allem auch vor dem Hintergrund der Debatten mit den Betroffenen vor Ort auf der einen Seite, den Betriebsräten am Frankfurter Flughafen auf der anderen Seite, in der politischen Auseinandersetzung mit BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die uns hier regelmäßig im Landtag, und zwar in aller Regel durch den Kollegen Al-Wazir oder den Kollegen Kaufmann, in ich sage mal, wenig freundlichen Worten erklärt haben, dass wir beim Frankfurter Flughafen das ist Ihre Interpretation. ich habe das gelegentlich anders wahrgenommen, aber da Sie inzwischen weiß, dass Sie auch intern so argumentieren, nehme ich das sozusagen relativierend gerne in Kauf, dass wir die falsche Auffassung hätten. Wir haben deswegen vor der Landtagswahl 2013 ein umfassendes Papier vorgestellt, unter anderem zum Thema Lärmobergrenze Fluganflugverfahren und manch anderen Maßnahmen einschließlich des Wunsches, die Luftverkehrssteuer in Berlin so umzuwidmen, dass daraus zusätzliche Investitionen in zusätzliche lärmgeminderte moderne Fluggeräte möglich werden. Wir sind für dieses Maßnahmenpaket vor der Landtagswahl heftig verprügelt worden von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, von den BIs, von der Linkspartei, nach dem Motto sei alles Irrsinn. Wir haben dann in Sondierungsverhandlungen das ja erneut vorgetragen bekommen. Und dann erleben wir, dass der Kollege Al-Wazir nach den Koalitionsverhandlungen manches von dem, was wir im Frühjahr 2013 und im Sommer 2013 vorgetragen haben, zur eigenen Position erklärt. Ich habe mich darüber in der Sache gefreut, weil dass Sie bei den Punkten da jetzt ein bisschen pragmatischer umgehen, ist in Ordnung. Aber uns dann vorzuwerfen, dass wir sozusagen unsere Position verändern, das ist absurd. Wir haben schon vor der Landtagswahl gesagt, dass wir beim Thema aktiver und passiver Schallschutz mehr machen wollen, mit allen Schwierigkeiten, die wir das auch vor Ort hatten. Wir haben da eine ganze Reihe von Maßnahmen miteinander besprochen. Wir haben übrigens der Landesregierung angeboten, dabei mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das hat an einer Stelle dazu geführt, dass sich zwei Tage vor Veröffentlichung ihrer Ergebnisse in einem Vorgespräch informiert wurde. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz als Einbindung, aber geschenkt. Alles, das dürfen Sie entscheiden. Sie sind Mehrheit, und dass Sie damit auch Wahrheit verbinden, haben Sie gestern hinreichend dokumentiert. Nicht nur an dieser Stelle, aber ich will es wenigstens erwähnt haben. Deswegen nehme ich den Vorhalt nicht ernst. Ich will Ihnen aber umgekehrt sagen, was das grüne Problem in der Debatte ist. Das grüne Problem in der Debatte ist, dass Sie vor der Landtagswahl 2013 vieles erklärt haben, kein T3, Lärmobergrenze verbindlich und manch anderes mehr. Das hat anschließend nach der Landtagswahl keine Rolle mehr gespielt. Ich habe Ihnen das hier nicht vorgehalten. Kein einziges Mal habe ich Ihnen das hier vorgehalten, weil ich sehr wohl weiß, dass es in Kompromissmöglichkeiten geben muss. Aber was unanständig ist, dass Sie es uns umgekehrt wiederum vorhalten, obwohl wir das vor der Landtagswahl gesagt haben. Und diese Form von grüner Problemlösung vor der Wahl etwas anderes zu erklären, sich anschließend dafür feiern zu lassen, das Gegenteil zu machen, das ist nicht in Ordnung. Und ich sage Ihnen, dass die einzige persönliche Bemerkung, die ich dann machen will, so wie das der Kollege Kaufmann aufgelöst hat, finde ich nicht zielführend. Vor der Landtagswahl bis 2013 stand unter der Signatur von Frank Kaufmann als MdL-Fachsprecher für die Problematik Flughafenausbau Frankfurt. Herr Kollege, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Ich komme zum Ende. Nach der Landtagswahl 2014 steht jetzt unter der Signatur von Frank Kaufmann Fachsprecher für Flughafen Frankfurt. Die Problematik am Frankfurter Flughafen hat sich mit einer Signaturänderung allerdings nicht gelöst. Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Weitere Wortmeldungen zur Aussprache liegen mir nicht mehr vor. Damit ist dann auch diese Aktuelle Stunde abgehalten. Bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, erteile ich Herrn Kollegen Kaufmann das Wort zu einer persönlichen Bemerkung nach § 81 Geschäftsordnung. Geschäftsordnung § 81 Abs. 2 der Geschäftsordnung lautet, dass Mitglied des Landtags darf nur Angriffe auf die eigene Person zurückweisen oder eigene Ausführungen berichtigen. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will nur eine kurze Bemerkung machen. denn Dass es Angriffe auf meiner Person durch den Kollegen Schaus gegeben hat, wird, glaube ich, keiner, der hier gesessen hat, mit streiten können. Insoweit darf ich – ich werde die fünf Minuten bei Weitem nicht ausschöpfen – eine Zurückweisung dieser Angriffe sehr deutlich machen. Herr Kollege Schaus, ich nehme Ihnen auch übel, dass sie sich verstecken können und das auch wissen hinter dem Aktiengesetz, weil mir ist es verboten, irgendwas aus dem Zusammenhang des Aufsichtsrats hier darzulegen. wenn Sie mehrfach mit einem entsprechenden Tenor das hier von mir erwarten und mich auf diese Weise diskreditieren wollen, dann finde ich das noch schlimmer als schäbig. Und wenn es wenn es Ihnen um die Fragen in der Sache wirklich ginge, wo Sie mich zu angegriffen haben, dann empfehle ich Ihnen doch einmal den Kontaktversuch zu den Vertretern Ihrer Gewerkschaft in den entsprechenden Gremien von Fraport. Die wissen sehr wohl, was Sie da getan haben, und werden Ihnen auch Auskunft geben können. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kaufmann. Wir fahren fort in der Tagesordnung.